Youth, positive. Jugendliche machen einander Mut. Ich habe mir das Kärtchen ähm, Meditation ausgewählt, weil ich mich schon mit Meditation beschäftigt habe. Also immer mal wieder ein bisschen was darüber gelesen oder Videos geschaut, weil ich es einfach spannend finde. Ich habe jetzt die letzten paar Wochen regelmäßig meditiert. Einmal täglich, entweder in der Früh oder am Abend, zwischen 10 und 20 Minuten und habe das mit geführten Meditationen gemacht auf Spotify. Da gibt es ja ganz viele. Und ich habe das deswegen begonnen, weil ich auf der Suche war nach einer Methode, wie ich besser mit Stress umgehen kann. Also ich denke, es jeder kennt es aus der Schule, vor einer Prüfung, man ist ein bisschen nervös, gestresst, also, ich meine, es gibt immer welche, die ganz cool sind, aber ich glaube, viele äh, sind da doch leicht gestresst und ich gehöre da dazu. Und wenn jetzt auf der Uni ist es nicht anders, weil äh, ich habe schon gemerkt, es nimmt halt einfach viel Raum und Energie ein, wenn man sich über etwas stresst, äh, wo man eigentlich dann durch dieses Gefühl des Stress ja gar nicht die, das Resultat beeinflussen kann. Ich kann ja nicht dadurch die Prüfungsergebnis beeinflussen. Ich meine, das ist uns allen klar, das, das weiß ich eh. Aber es ist etwas anderes, es dann auch wirklich zu, ähm, also sich wirklich bewusst zu machen, denn im Moment, dass man, dass man einfach sich entspannen kann, dass man gelassen reingehen kann in zum Beispiel eine Prüfung oder ein Referat oder genau. Und da finde ich, also kann ich sagen, über die letzten Wochen, wo ich die Meditation regelmäßig gemacht habe, kann ich schon sagen, dass ich da positive Effekte merke. Also jetzt nicht, ich will jetzt keine falschen Hoffnungen machen. Es ist nicht so, ja, du machst einmal Meditation und dann ist alles super. Aber ich finde, es hilft dabei, dass man sich mal erstens den Gedanken bewusst wird, also dass man einmal wahrnimmt, was, was geht da eigentlich alles vor im Kopf, ich meine, was denkt man da die ganze Zeit, aber das geht ja oft so automatisch und sich dem mal bewusst zu werden und dann zu sagen, so ich, ich schaue jetzt mal, was wirklich Sache ist, was ist zu tun, wie kann ich mich zum Beispiel vorbereiten auf eine Prüfung oder auf etwas anderes oder wie kann ich meine To-Do-Listen gut abarbeiten und sich dann auf das fokussiert, was halt wirklich wichtig ist und versucht, ähm, diese, dieses Gefühl von Stress ein bisschen zu ja, mindern. Und da hilft ja halt die Meditation, weil man da bewusst halt in, ein, in einen Modus der Entspannung geht und so auch positive Emotionen erzeugt. Gerade am Anfang sollte man schauen, dass man sich eine, eine kurze Zeitspanne auswählt viele sagen ja dann, ja, na, dafür bin ich zu ungeduldig und so. Na, das, das würde ich von mir auch eigentlich sagen, aber ich glaube, man muss sich da wirklich drauf einlassen. Und ich denke, zehn Minuten sind für den Start sehr gut. Na, also ich möchte ähm, im Rahmen der Youth Positive Challenge Jugendliche und junge Menschen dazu ermutigen, Meditation mal zu probieren. Ja, weil ich meine, es, ist jetzt, es gilt vielleicht jetzt nicht gerade als cool oder in äh, bei Jugendlichen, aber dieser Prüfungsstress oder Stress vor Nervosität, vor Präsentationen, der ist schon sehr präsent bei jungen Leuten, würde ich sagen. Ja? Und da ähm, wäre es ja toll, wenn man da eine Lösung dafür findet und deswegen ähm, kann ich nur allen empfehlen, wirklich mal Meditation zu probieren und ganz wichtig, eine, eine Routine zu haben. Also wirklich dann sagen täglich und ich nehme das jetzt vor und mache das einmal vor ein paar Wochen und klein beginnen und Einfach sich darauf einlassen, auch ohne große Erwartungen. Das wird jetzt, ist jetzt das Wundermittel. Nein, ähm, ja, es, es kann einem schon wirklich helfen, gelassener zu sein. Und ich glaube, das wünscht sich ja jeder.